Das heutige Thema für alle YouTuber-Fans. Einfach Neujahrswünsche. Bleibt also dran. Liebe YouTube-Fans, liebe Fans, unserem Kanal Paraguay Live. Wir wollten uns ganz ganz herzlich bei euch allen für das vergangene Jahr bedanken. Vor allem für eure Unterstützung. Es war sehr sehr gut und sehr hilfreich, sowohl für uns als auch für euch. Danke! Für das neue Jahr 2020 wünschen wir euch alles, alles Gute, vor allem viel Gesundheit und vor allem auch eure Fragen und eure weitere Unterstützung für das nächste Jahr, damit der, das Kanal, das Paraguay Life Kanal wächst, zusammen mit euch und vor allem für euch. Vielen Dank. Mach's gut. Ciao.